So, da habt ihr gerade gesehen, ich wurde tatsächlich von jemanden gerettet. Und jetzt können wir zurück zum Dungeon. Ich habe nämlich im Dungeon abgespeichert und jetzt machen wir weiter. Hier im Feuerberg E4. So, und du setzt dein Abenteuer fort. Genau, wir haben sogar ein Item bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mit reinzeige, aber ich habe einen mini belebersamen bekommen. Das ist super. So, und jetzt möchte ich gerne schauen, dass ich nicht in ein paar Gegner reinrenne. Und deshalb spiele ich jetzt etwas, etwas vorsichtiger. So, wir sammeln das auf und gehen weiter. diese Ebene waren irgendwie gar keine Gegner. Finde ich aber besser so. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Sonniges herrscht sonniges Wetter. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Feuerattacken, während die Stärke von Wasserattacken sinkt. Das ist ja eigentlich egal für mich persönlich. Jetzt gegen das Vieh hier. Ich setze mal Egesamen ein. So, Pikachu wird das meiste machen für mich. Und ich muss noch mal gucken, wie der äh, Team Beleber ob funktioniert, weil das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Komm, kill es! Nice. Hör was? Ah, oh, Pikachu! <lacht> Pikachu kriegt ein Level Up, Level 16. Das ist doch gut. Okay. Ähm, wir müssen vorsichtig gehen, wie gesagt. Hier oben ist nichts, also ja, wortwörtlich nichts. Kommt da einer? Nein, der geht gerade weg. Okay, super. Dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Rennen schnell zur Treppe. Ähm Schubsen dich weg. Geht nicht mehr. Warum geht das nicht? Doch, man kann. Man kann wieder wegschubsen. Aua. Weiter. E6. Ja, wir nehmen das hier. Greifen ihn an. Bam! Crit. Bam! Oh nein. pass auf, Pikachu. Razzia-Platz! Komm, ob es noch lebt. Oh Gott, oh Gott, pass auf, Pikachu. Bam! Gut gemacht. Äh, unten kommt einer. Den können wir glaube ich nicht. Den können wir glaube nicht ausweichen, deshalb krachen wir einfach an. Der wird wahrscheinlich mit. Ah oh Gott. Okay. Ich dachte der macht irgendwas krasses, aber macht der nicht. Da oben schläft ein Pokémon, weil das bewegt sich ja nicht. Äh, lass wieder lieber zurück. Lass mich lieber zurück. Wir müssen sonst gegen den kämpfen, und das habe ich jetzt keine Lust zu. Äh, ja, du nimmst das Geld da auf. Äh, wir nehmen einfach hier, zack. Okay, funktioniert nicht, aber die Falle ist schon wieder vorbei. Okay. <lacht> Dadadada, nanananana, nanananana, nanananana. Äh, lass uns lieber hier lang gehen. Und als ich gesagt habe, das ist eine der besten Soundtracks Mount Thunder. Wo Zapdos war ist natürlich auch einer. dann habe ich halt nur nicht erwähnt gehabt. und oh nein, oh nein, stark gesunken. Oh, oh das ist nicht gut. Aua! Bam. Bam. Oh, zweimal hintereinander. Das passiert auch manchmal. Das habe ich noch nicht erklärt. Aber das kann auch manchmal passieren, dass man zweimal hintereinander angreift. Das ist natürlich ein richtig geil in diesem Moment gewesen. Zack. Zack. Bam. Oh, natürlich nehmen wir die mit. Ähm, wir lassen dafür mal <lacht> einen ganz normalen so Samen nieder. Äh, ich mache mich wieder neutral und gehen weiter. Diesmal wollen wir es schaffen. E7. Äh, sonnig ist es. Sieht man auch, wie wie hell es auch immer wurde. Äh, wir gehen nach oben. Oder war das so klug? Doch, eigentlich passt. Ach so, nein, Ach, das war dumm. Ich wollte doch unten. Nee, das wäre auch dumm gewesen. Ach, ich hätte A sollen. Tut mir leid. Komm, kill es einfach bitte. Nein, nein. Yes, yes, es ist down. Oder? Nicht? Jetzt aber. Okay. Ähm, unten kommt einer, deshalb rennen wir vor dem weg. Pikachu kriegt leider hin und wieder mal Damage. Das nehmen wir mal mit. Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wie ich es eigentlich vermutet habe. Die Kann man nämlich sehr gut benutzen für zum Beispiel Gegner oder auch Böse? Ja, pass auf. Oh mein Gott, Pikachu! Bam! Okay, pass auf, Pikachu. Leider brennt er, aber ich habe nichts, dem ich das ich ihm geben kann, glaube ich. Nee, das ist nur Gift. Ist mir leid, Pikachu. Ich kann dir momentan nichts gegen geben, was dir da helfen würde. Oben kommt ein Gegner. Pikachu, bitte ignorieren einfach. Was Ah, da mit dem Schlammbad. ist einer. Oh lol. Pikachu, nein, hör auf. Ähm, wir gehen nach unten. Hm, hm, yes. Also nehmen wir das Geld auf. Und da unten ist noch ein Item. Oh nein, Pikachu bitte nicht. Nicht kämpfen. Oh nein. Komm, weiter geht's. Einfach auf, weiter. So nehme ich überhaupt noch auf? Ich nehme auf. Ja, ich nehme auf. Okay. <lacht> ich muss nur mal nachschauen. Eine Sinelbeere. Wollen wir die fressen? Ich werf sie mal. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ich wollte sie ja eigentlich Pikachu zuwerfen, damit er die sofort nehmen kann, aber hat er nicht gemacht. Nicer Crit! Was ist das denn eigentlich hier? Ein Schleimkost. Bei Verzehr fühlt sich der Magen etwas. Allerdings verursacht sie auch negative Zustände. Deswegen sollte sie nur. Okay, das ist also. Sinelbeere schlecht. Alles klar. Verstanden. Egelsam! Nice. Äh, Schlammbad. Komm schon, stirb. Wir müssen richtig aufpassen, was wir machen hier. Äh, nee, wir müssen Pikachu das essen lassen, aber egal. Pikachu ist ja eh nicht immer am im Brennen, merke ich gerade. Deshalb nicht so schlimm. Wir brauchen so ein äh, Neutralfeld. Das wäre ganz wichtig. Oh nein, ich du noch schon wieder, eh. Hau ab, du blöd Bam! Bam! Down, natürlich geht's down. Und da ist das super. Du, du, du, so länd ich jetzt einfach mal, ist mir egal, wie sie heißen. Und dann kommt einer, deshalb gehen wir nach unten. Pikachu, wir gehen nach unten. Ich oh, die Treppe, perfekt. Bam, crit. Oh, oh, er kann das gleich, aber auch. Aber wir critten und haben... Wir müssen tauschen. Äh, Pikachu, ich kann nichts machen, du. Ich kann nichts machen. Ah, doch, ich kann Rasierblatt einsetzen. Warte, wie weit geht Rasierblatt? Das ist ja richtig stark. Okay, komm weiter. Wir gehen weiter. E eh, Nein, da ist wieder ein Vieh. Oh nein, es geht nur auf mich. Ich wollte gerade eine Sienelbeere fressen. Pass. Jetzt kann ich mich ein wenig regen, während wir auf der Suche sind nach der Treppe. Hier ist sie nicht gehe mal hier lang, auch wenn da gerade ein Gegner kommt, den mama wir fertig. Ist mir gerade egal, ich fühle mich gerade etwas besser. Bam! Ich hätte nichts sagen sollen. Das ist übrigens mein letzter belebersamen Den habe ich ja bekommen von dem Retterteam. Vielen Dank nochmal an euch, ey auch wenn ich euch nicht kenne, ne? Äh ja, ich muss Rasiel einsetzen. Aber das regelt so, ne? Oh, 40 sich, ja, pikachu regelt. Oh, weiter, weiter, weiter, einfach weiter, einfach weiter, ist egal, einfach weiter. E10, ist es vorbei? Nein, natürlich nicht. Und es ist Dürre. Nee, Sonnig. Ich habe unten was anderes gelesen. Okay, geil. <lacht> <lacht> äh, äh, nein. Tschüss. Igelsam, bitte. Oh, -ho -ho, verfehlt. es ja, Pikachu greift mit an. Bam. Nice. Oh, oh, da kommt noch einer. Ich sollte Pikachu helfen. Pikachu, greif du an, bitte. Oh nein. Äh, geh so hin. Oh nein, nice, ist gut gemacht. Soll ich Pikachu ein Heilitem geben? Was? Ich bekomme langsam Hunger. Okay, das regeln wir kurz. Ähm, ich esse einfach schnell einen Apfel. Ja, ich. Zack. Dann kommt dann ein Pokémon auf uns zu. Gegen das müssen wir kämpfen. Okay, verdammt. Äh, kann ich... Habe ich nicht ein heil -Item. Nein. Habe ich nicht. Gehen wir nach unten. Dann können wir nämlich rasierblatt Spam. Oh, natürlich verfehlt es. Oh, da war eine Falle. Die dürfen wir natürlich nicht auslösen. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. Wir rennen. Weg. Pikachu. Pikachu. Pikachu, bitte. Ich hab dir doch gesagt, wir rennen weg vor solchen Typen. Oh man, jetzt müssen wir gegen den Kämpfen. Ich hab... Pikachu, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, Pikachu, selber schuld. So, jetzt müssen wir extrem vorsichtig sein, ja. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. <lacht> Ich ignoriere es, auch wenn es mich targetet. Verdammt. So. Treppe. Yes. <lacht> das Ende. E11, nein. Oh Gott. Oh nein. Äh, ich muss gegen das TV kämpfen, oder? Äh, belebt alle Kampffähigen Teammitglieder, aber Vorsicht, man die nicht in Haupt Ja, äh, Pikachu hilf mir mal. Ich brauche Hilfe, Pikachu. Danke. Oh nein, Pikachu, bitte, bitte, Pikachu, bitte. Danke. Was ist da hinten? Für das ist Geld. Egal, wir nehmen es trotzdem mal mit. Unten ist gerade nichts. Hab ich mir mal etwas vor. Zack. Oh, doch, doch, ist was. Ich spamm vor mir, rasiert bevor es hier ist. Bam. Oh, oh ich krieg' Angst. Egesam! Pikachu, greif an. Hast du keine äh, äh, AP, AP mehr, oder was? Okay, das regeln wir, Pikachu. Das regeln wir. Trinken. Wer braucht dann... Mit, wer? Oh, Lektoba und hier beide. Okay. Wir trinken einfach ganz viel davon. Da kommt nämlich gerade noch ein weiteres Pokémon auf uns zu. Das machen wir auch schnell. Zack. So noch eins für mich, damit mein Rasierblatt funktioniert. Zack. Okay. Der Gegner kann auf uns zukommen. Bam. Bam. Bam. Bam! Und irgendwas, hat irgendwas bekommen. Okay, egal. Und da kommt noch einer. Egal, wir spammen ihn einfach voll. Gemacht irgendwie nichts. Finde ich gut. Oh nein. Okay, gut gemacht, Pikachu. Okay, jetzt ist gut. Immer AP-Dinger benutzen. Immer alle aufsammeln. Das ist wichtig. Okay, Push, Push, Push ist gut. Vor allem für mich. Bam! Nice. Gut gemacht, Pikachu. Pass auf, pass auf, er pusht sich. Und ne, Crit. Nice. Nö, nö, nö, nö. Hier sind zwei Items. Ein Schlafsamen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die funktionieren. Aber ich glaube, man schmeißt die auf Gegner und dann schlafen die ein. Weil die das dann aufsammeln die Idioten. Ein Moment, bevor wir dann durchgehen. Okay, geht nicht. Egal. Weiter. Ist das Ende? Nein, E-12. Wie lange geht denn das? Das muss doch mal zu Ende sein hier. Oh Gott. Oh, da kommt einer. Kommt Pikachu. Wir fighten. We fight like real men. Haha, <lacht> bam. <lacht> da geht er down. Oh nein. Äh, Pikachu? Wir sollten nicht kämpfen gegen so viele Gegner. Das ist nicht gut. Dann können wir uns schon mal... Äh, können wir uns schon mal bereit machen für den Boss gleich. Denn ganz oben an der Spitze des Berges gibt es einen Boss. Wer es ist, sage ich aber nicht. Das werdet ihr dann schon selber sehen. Lass mich mal vor Pikachu. Ich möchte gern vorgehen. Da ist die Treppe. Doch sie wird bewahrt von einem Mibi-Takt. Ja, zufällig auf mich geht. Ich setze Egesamen ein und Pikachu macht ihn down. Aua! Verdammt. Kill ihn. Nice. Weiter, weiter, weiter. Yes! Oh nein! Okay, wir haben die Spitze erreicht. Jetzt nur noch ein paar Örtchen, dann sind wir da. Ach so, gelagerte Items. Nein, nein, ich will schon lagern. Sorry. Ähm. Ich muss meine ganzen Samen wegschmeißen. Hier Schlafsamen, kannst du kurz gucken. Wird auf einen Gegner geworfen, wird dieser für eine Weile in den Zustand schlaf versetzt. Okay. Na, na, na, na, na, na. Beide wegwerfen. Ja. Okay. Na komm, machen wir einfach weiter. Machen wir weiter. Let's go. Obwohl, warte, ich speichere lieber noch mal kurz ab, oder? Geht das? Kann ich noch mal schnell abspeichern? Ah, nee, das ist dann noch zum Menü gehen. Nee, egal, komm, machen wir weiter. Yes! Feuerberg-Gipfel! Es ist also die jetzt E13. Oder halt Feuerberg-Gipfel 1. Wenn man so will. Oh nein, bitte nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie oh, kannst du von der Kölner angreifen, das wusste ich nicht. Perfekt, egal, dann ist gut. Oh nein, eine Schwindelfalle. Oh oh. Komm schon, auf, auf, aufhör, auf, auf, da kommt ein Gegner. Pikachu, ich brauche Hilfe, da kommt ein Gegner auf mich zu. Es ist ein... Ah, Kani! Heilige Bim mal Alter. Das ist nicht gut. Geh, geh down, geh down, geh down. Oh, oh, oh mein Gott. Oh meine Güte. Das gibt es doch nicht. Nein, nein, nein. Da verfolgt uns jemand. Wir ignorieren ihn aber. Oh Gott, da kommen zwei. Nakani. Ein Akani. Verdammt, nein, warum verfehlt? Oh nein, Brille. Egal, rasiert, kann ich von hier hinten einsetzen. Es ist down. Alter, Pikachu macht so viel Damage, das fühlt nicht voll nice. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen zum Boss. E14. Und da pushen wir uns so krass, wie es geht. Okay, vielleicht nicht so krass, wie es geht, aber... Oh, nee, Galopper nicht. Bitte, hau ab, Galopper. Oh, nein. Hau ab. Nein, warum verfehlen wir? Oh, nein. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Aber wir waren beim Gipfel. Wir sind beim Gipfel angekommen. Das ist ein Checkpoint. Ich bin mal überlegen, ob wir uns umbringen. Also ob ich mit Pikachu jetzt sterbe. Wir sind nicht so weit gekommen, deshalb ist es eh egal. Ähm. Versand und Slobili, Das können wir eigentlich machen, dann können wir unsere ganzen Sachen Sachen kurz lagern. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil ich werde den Boss nicht alleine schaffen. Ohne irgendwen. Ja, ich mache das. Ich bringe mich kurz um und dann machen wir das. Und, äh, ignoriere. Ich, ich sag dazu nichts mehr im Hintergrund. Das macht nur alles schlimmer. Ja, wir benutzen wir, wir, wir das einfach. Das ist mir gerade egal. Wir kommen in der die bank Ich weiß, ihr seid auf der äh, auf der äh, Flucht, aber ich werde euch trotzdem helfen. Oh, das ist nett. All mein Geld kannst du nehmen. Danke. Reicht. Okay. So, und jetzt noch schnell unsere Items wegwerfen. Und dann dann äh, werde ich mich wohl, äh, ne? suizidusen wie gehen, tun und so. Ja. Hübsche Box können wir leider nicht tun, äh, mit tun, aber das ist mir gerade egal. Zack. Alles weg. Oh Gott. So, wir versuchen es noch ein wenig, aber ich werde jetzt eh sterben. Ja, man sieht's. Ich werde sterben. Okay, den habe ich noch gekillt. Was gibt's hier oben noch? Eine DM? Mit Thems können Pokémon auf der Stelle neue Attacke lernen. Nach Gebrauch gehen sie jedoch zu Bruch und verschwinden. Was ist denn für eine Frustration? Ja, lohnt sich nicht. Egal. Dann ist egal. Du, du, du, du. Ich werde sterben. Ja, seht ihr? Ich hab's gewusst. Das schafft man nicht alleine. Nein, diesmal nicht. Ja. Du, du, du, du, du. Ja, ja, ich weiß. Aber ihr seht, wir sind direkt wieder hier. Hm, das ist äh, schief gelaufen, Aber wir waren dem Ziel ganz nah. Geben wir noch einmal unser Bestes. Das stimmt, Pikachu. Das stimmt. Wir, wir haben Königslagern, ich wollte gerade sagen. Ähm. Wir nehmen aber jetzt ganz, ganz viel... Mit... Äh, was? He? Okay. Hm? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Mm -hmm. nehmen wir mal einfach alles mit das können wir alles bestimmt noch gebrauchen äh, das können wir gebrauchen was macht das äh, äh, mh, ja passt was haben wir jetzt alles Mhm. Okay. Wir haben aber keinen Apfel. Aber das ist ja eh nicht so weit. Haben wir denn... Eine Siedelbeere haben wir. Und nichts zum Wiederbeleben. Und unser Geld haben wir schon gelagert. Die Brocken können wir noch mitnehmen. Die nehmen wir mit. Nein. Ähm. Doch, wir haben hier noch Apfel. Na, einen Moment, das ist doch... Nee, entnehmen. Ja, wenn es entnehmen ist, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall noch mit. Ja. Was ist das nochmal? Gift und Schweffegifte. Das ist ja nicht ganz so wichtig. Die müssen wir noch mitnehmen. Die werden mir wichtig mitzunehmen. Okay. Das vielleicht auch noch mal Aber vielleicht nicht nur eins. Sondern zwei. Ähm... Und dann reicht. Ja, reicht. Ich bin bereit. Ja, ich möchte weitergehen. Jetzt werden wir nicht sterben, Leute. Und ich werde mit dieser Samen gehen. Und ich kann mich ja auf Pikachu verlassen. Ich achte erstmal auf die Gegner. Wir gehen jetzt taktisch vor. Für diesen Dungeon. Zumindest nur für diesen Dungeon. Oh nein, Akani. Pikachu, folge mir. Pikachu! Ich muss mitkämpfen, oder? Oh mein Gott, Pikachu, bitte. Komm. Kommt einer auf uns zu. Schon wieder. Pikachu, bitte. Oh, Pikachu ist so stark. Warum ist mir das nie aufgefallen? Ich spam mit Rasierblatt. Nice, Pikachu. Nice. Das finde ich gut. Pikachu, komm, bitte. Ignorier die anderen einfach. Das ist so egal. Oh nein, bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt kommen zwei auf einmal, oder was? Nee. Nein. Ich krieg Level ab. Oh, okay. <lacht> Immerhin. Level 21. Lockduft. Äh, das senkt mit einem süßen Duft den Ausweichwert aller Gegner im Raum und lernt manchmal ihre Mägen. Nein. Können wir gerade können wir momentan nicht gut gebrauchen, du. Bitte hilf mir, Pikachu. Bitte hilf mir. Igesam. Gib mir dein Leben. Hä? Warum zweimal? Das bringt da in dem Moment nichts. Oh, Crit! Yes. Oben, ich würde sagen nach oben. Ist, ist egal auf das Item, ist egal. Weiter, weiter, weiter, weiter. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Zurück an Ort und Stelle so gesehen. Wir sollten da nicht lang. Ich greife trotzdem mal an. Oder sollten wir da wirklich nicht lang? Doch, wir sollten da wirklich nicht lang, glaube ich. Nee, wir sollten nach rechts. Rechts ist nämlich nichts gerade also kein Gegner ja hier ist richtig okay was haben wir hier Geld kommen mal mit Pikachu oh, perfekt, perfekt, perfekt. nein nein nein nein nein nein wir brauchen das ab hier, Ding und dann gehen wir in die Treppe wir killen noch schnell schnell ja yes nice warum nimmst du es nicht auf oh, nein nein nein nein egal Scheiß drauf wir haben eh noch welche oh nice deshalb wolltest du gegen den kämpfen Pikachu für ein Level up okay dann ist gut so, bitte sag mir, das war's. Yes. Und da sind wir. Am Gipfel. Ist ja das, der Gipfel vom Feuerberg? Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einem Vulkan ist hast du enorm viel Lava. Das hängt bestimmt mit der Naturskatastrophen zusammen. Au, oh, das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. HALT! Was ist passiert? Was ist das? Es ist so dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Wie? Das verstehst du. Das ist ganz falsch. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavadas, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweinen. Macht euch auf etwas gefasst. Oh, shit. Wir kämpfen gegen Lavados? Wir werden erstmal... Ähm. Versteinerung. Äh. Ja, Wandelzweig. Wir setzen das mal ein. Schwingen! Bam! Hat es gebracht? Ich weiß es nicht. Okay, verdammt, wir pushen uns erstmal, würde ich sagen. Wir haben noch Brause. Wird sie von einem Puppen getrunken, hört sich die Stärke. Eine ausgewählten Attacke. Warte, ich sollte erstmal gucken, welche Attacken denn.. Okay, Schlammbad ist gut. Okay, dann machen wir das auf Schlammbad. Oder warte, was ist mit Pikachu? Oh, Elektroball. Okay, dann machen wir das mit äh, Pikachu. Trinken, Pikachu, Elektroball. Zack. Das ist nämlich dann sehr effektiv. Verfehlt. Das gibt's nicht. Oh. Scheiße, er greift uns beide an. Oh Gott, das soll ich lieber mit zusammen hätte machen tun. Oh nein, ich bin tot. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich schaff das nicht alleine. Nee, ich schaff das nicht alleine. Nee. Scheiße, meine Items. Äh. Ach, kack auf die Items. Wir müssen nochmal neu machen. Wie viele Items verlieren wir denn? Du hast Items und Geld verloren. Wie viel denn alles? Nicht alles. Bin sie ganz nah. Was haben alles verloren? Alles. Nein. Wir haben alles verloren. Oh mein Gott. Das ist nicht deren Ernst. Was soll ich denn machen? Okay, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, wie wir hier durchkommen sollen. Das ist ja... Das ist richtig schwer. Bock schwer, ey. Okay, eine Truhe, aber ob wir die überhaupt öffnen können. Ich freue mich da nicht zu so früh, du. Wir haben alles verloren. Ich dachte, wir verlieren die Hälfte und nicht alles. Das haben die aber wohl auch geändert, oder? Oh, das war früher auch so. Ist auf jeden Fall echt scheiße. Super, super, super. Na toll. kill es, kill Ja. Bam. Als, als ob... Ja, ja, ja, ja. Okay. Wir gehen hier lang. Ich schmeiß auch. Ignoriert uns. Finde ich nicht okay. Komm her. Äh, Pikachu. Du solltest vielleicht vorgehen. Okay. Gehen wir einfach weiter. Aber ja, Lavados herrscht hier in die, auf diesem Berg. Was nicht unbedingt gut für uns ist. Egelsamen. Wir haben all unsere Items verloren. Das ist natürlich sehr bitter. Wir haben so viel gehabt. Aber dann werden wir das wohl demnächst neu farben können. Also, das heißt, wenn wir jemals wieder nach Hause können. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht kommen wir nie wieder nach Hause. Wir können nie wieder Aufträge machen. Nie wieder irgendwas machen. Das wäre doch blöd. Aber das kann sein. Ich meine. Wer hat denn gesagt, dass das nicht so sein wird? Wer hat denn gesagt, wir werden irgendwann wieder nach Hause können? Also die haben es gesagt, aber... War das nicht vielleicht nur Wunschdenken? Naja, wir wer werden... es demnächst erfahren. Pikachu, bitte greif an. Ich kann doch nichts machen, Pikachu. Du kannst dich nicht auf mich verlassen. Die sind alle effektiv gegen mich. Du bist der Einzige, der was machen kann. Ich werde auch mit dir... Äh, den Kampf machen. Gegen Lavados. So, bam. Ein Volltreffer war das, super. Oh, 60. hätten wir ins Dojo gehen sollen. nehmen die Steine noch mit. Und weg. Da kommt ein Gegner, ich weiß, aber egal. Wir haben die Steine noch mitgenommen und gehen weiter. Auf zum Boss. Skip. Hm, vielleicht ist Lavados ja gar nicht da. <lacht> Lass uns hier leise vorbeischleichen, sagen wir doch die Möglichkeit haben. Was denkt ihr euch wohl auch, ne? Niemals. Ja, schon wieder. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Du verstehst nicht, wir sind doch nur... Ja, warte. Also doch ohne jede Bedeutung. Macht doch ja etwas gefasst. <lacht> So ich werde mit Pikachu angreifen. Zuweisen. Das kann dann Pisa Samen schon einsetzen. Warum setze ich Mogelieb ein? Kann ich näher rangehen oder wie? Ich glaube, ich kann eher so mich näher ran. Aua. Blödmann! Elektroball! Okay, das macht gut Damage. Pisa Samen greift mit an. Nicht so viel, aber. Oh, verfehlt! Weg da, piss dich! Oh mein Gott. Weiter, weiter, weiter, immer weiter, immer weiter, Leute. Immer weiter. Der kann doch nicht mehr so viel Leben haben, oder? Ich bin tot. Alter, ist das schwer. Das gibt's doch nicht. Egesam. Nice. Ja, natürlich macht er mir so viel Damage. Schlammbad. Ja, super. Wir sehen uns wieder beim Labados Kampf oder wenn mal was passiert. Ich spul vor. Verdammt ist das schwer. Was? Wir greifen ja gar nicht mal an. Haben schon verloren. Verdammt! Bisesame ist tot. Ich bin tot. WTF! Pikachu lebt wieder? Yes, er wirft Stein! Nein! Yes! Nein! been taught What the fuck? Super. Das ist nicht der Ernst. Oh, Level Up. Level 22. Immerhin, I guess. WTF, Junge. Okay, Level Up. Donnerwelle. Mir fällt gerade so auf. Ich könnte doch theoretisch, wenn ich will, Elektroball und Donnerwellen in eine Attacke packen. Was würde denn dagegen sprechen? Ich könnte es doch machen. Frage ist nur, soll ich das machen? Eigentlich schon, oder? Ich werde es mal versuchen. Ich werde es versuchen, ja. Äh. Was heißt zuweisen? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Äh, verlinken. Das da. Mit dem da. Nee, andersrum. Nein, nein, nein, andersrum, andersrum. Erstmal Donnerwelle und dann Elektroball. Ja. Okay, Donnerwelle hat jetzt Elektroball in sich. Ja. Okay. So, Zuweisung auf. Achso, nee, nicht aufheben. Das soll schon zugewiesen werden. Das ich ignorieren war. Keine Lust auf dich. Ey, wo ist denn der Raum? Ah, hier. Okay. Okay, auf zum Boss. Wie haben wir der wiederbelebt? ist echt verdammt schwer ich bin schon fast zehnmal hier gestorben oder so und diese katzen habe ich auch schon so oft gesehen ich finde sie mittlerweile nur noch langweilig aber natürlich sieht sie cool aus aber ja nachdem man die so oft gesehen hat will man die einfach nur noch skippen weiß nicht warum die das nicht gemacht haben dass man diese hier skippen kann nicht skippen kann wäre immer so wir werden die ganze zeit oben einsetzen Okay, hat nicht geklappt. Verdammt. Wir müssen weg. Nein, nein. Ich hasse es. Warum muss das passieren? Wie gesagt, es tut mir leid, ne? Aber du bist gerade nicht wichtig. Du wirst eh sofort sterben. Du kannst nichts machen mit diesem Kampf. Agilität. Was soll denn das? Was? Was? Oh. Ich kann das nicht glauben hier. Was ist denn das? Oh, ganz viel war das gerade. Oh, nice. Nein. Oh, mein Gott, nein, bitte nicht. Okay, paralysiert. Und BAM. Und Bisasam nochmal. BAM, bitte greift Bisasam an, nicht mich. Bitte zusammen Und nicht mich. Okay, nein. Angriff, Angriff. Verdammt, wie viele Leben hat der? Ich werde sterben, oder? Nein, nein, nein, greif an. Das verfehlt immer. Warum verfehlt es immer? Egal, Angriff. Das war ein Crit, es war ein Crit, es hat mehr als 100 Damage gemacht. Bitte, stirb, bitte. Nein! Ich werde ohnmächtig. Ja, ich auch. Hier. Verdammt. Ich mache einen Stein. Hab ich keine Steine? Ach so. Irgendwie dachte ich gerade, ich hätte einen Stein. Was? Na! No! Warum immer sofort auf mich? Hau ab. Okay, er ist paralysiert. Und zack, Elektroball. Okay, nice. Bam. Weiter geht's. Und Bam. Er hat schon mehr als 100 Leben verloren. Mehr als 200 Leben verloren. Bam. Bam. Er kann fast nichts mehr machen. Zack. Nice. Oh nein, das ist nicht mehr paralysiert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir zusammen lebt aber noch. Wir sollte eigentlich eh zusammen machen, aber ich muss mich gerade auf Pikachu kümmern, weil Pikachu ist ja am wichtigsten von allen. Zack. Nice. Nein, verdammt. Bitte greif treffer aber P äh, nicht Pikachu Pikachu, ja, nicht Pikachu, okay? Okay, zack. Bam, paralysiert. Okay. Okay, komm schon, bitte, bitte. Elektroball. Das macht nicht viel Damage. Oh, yes, yes. Bitte, bitte. Es lebt noch. Es lebt noch, Leute. Komm schon, komm schon. Jetzt. Jetzt schon wir es schaffen. Yes. Oh, es rennt weg, es rennt weg. Es ist bestimmt low, es ist bestimmt low. Bam, paralysieren. Und. Oh nein, es verfehlt. War Warum oh, muss es gerade jetzt verfehlen? Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, war das schwer. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör uns an. Wir wollen keine Probleme verursachen. Wir sind auf der Flucht vor unseren Verfolgern hier gelandet. Und du musst wissen, dass dieser Berg nicht der einzige Ort ist, der leidet. Die Natur steht gerade überall Kopf. Momentan sind wir jedoch auf der Flucht, daher können wir nicht viel dagegen tun. Aber wir wollen den Pokémon, die unter den Naturkatastrophen helfen, ha äh, leiden haben, helfen. Hm. Meint ihr das ehrlich? Es ist die Wahrheit, bitte glaub uns. Wenn du glaubst, ich würde lügen, sieh mir in die Augen. Hm... hm. hm. hm. Kla Eieieiei. Hm, gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Boah, ich habe mich jetzt vielleicht erschrocken. Ich hasse ganz weiche Knie. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einheit, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings werden wir das eben nicht sofort tun können, da. Was hast du schon gesagt? Weil wir machen es sofort und sofort. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Rittertin. Und wir werden herausfinden, was diese Katastrophen auslöst. Das versprechen wir. so sei es. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen haltet werdet. Die Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Gibt, gibt es noch was? Nein, ich wollte nicht cool, Ich wollte nur cool aussehen. Ich wollte nur gerade losfliegen. Oh, muss das sein. Lebt wohl. Oh Gott, das war so schwer. puh. Ich hatte vielleicht Angst, sage ich dir. Ich bin wirklich froh, dass Lava das uns verstanden hat. Das ist das Wichtigste. Und wir müssen jetzt nicht dran denken, dass wir alles verloren haben. All unsere Items, aber unser Geld nicht zum Glück. Also gut, lassen wir den Feuerwerk hinter uns. Endlich. Doch was kommt nun auf uns zu? Doch jetzt haben wir erstmal das hier geschafft und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Mystery Dungeon, wir fliehen.